Hey, liebe Leute aus Sachsen-Anhalt, die Urbane, eine machtkritische, antirassistische und dekoloniale Partei, braucht eure Hilfe. Und zwar sind wir jetzt auch in Sachsen-Anhalt mit einem Landesverband vertreten und wir wollen als Partei auf dem Wahlzettel der Bundestagswahl 2021 zählen. Und hierfür brauchen wir dringend eure Hilfe, denn wir brauchen Unterstützungsunterschriften, um auf diesen Wahlzettel zu kommen. Und in Sachsen-Anhalt sind das 460. Das müssen wir zusammen sammeln. Und wenn ihr uns supporten wollt, eine Partei, die auf jeden Fall für ein queer-feministisches, intersektionales Spektrum steht, für soziale Gerechtigkeit und das auch abbilden will, dann unterstützt uns alle Infos Hierfür findet ihr unter dem Link, schreibt uns an bei Instagram. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, unser Ziel zu erreichen. Danke schon mal voraus für eure Hilfe.